Pet Recycling? Ich? Immer? Naja, außer vielleicht im Drum. Aber da hat es auch keine Petbox. Und darum rühre ich einmal Petflaschen trotzdem in normalerweise über, wenn ich aussteige. Ich weiss, es ist blöd. Leere Petflaschen sind kein Abfall. Einfach bis zur nächsten Petbox mitnehmen und recyceln. Pet Recycling geht immer.